Guten Tag, liebe Hannoveraner. Ich möchte Ihnen vor Weihnachten und frohes neues Jahr schon mal vorab wünschen und äh, bleiben Sie gesund. Ihr Mehmet Kiba, Kiba Immobilien aus Hannover Döben.